Hallo, ich hoffe es geht euch allen gut. Ich habe heute ein ganz schnelles und fixes Rezept für euch. Und zwar habe ich Erdbeermarmelade selber gemacht. Nach alter Väter-Sitte, also ähm, jetzt nicht irgendwelche Specials mit rein oder irgendwelche Zuckerersatzstoffe oder so, sondern einfach wie Oma das früher gemacht hat. Nur ein bisschen einfacher, weil ich erinnere mich daran, dass meine Oma immer so einen riesigen Topf hatte, der wirklich also vom Boden bestimmt einen Meter oder so groß war, wo das Ganze dann nochmal so eingekocht wurde. Den Schritt sparen wir uns. Also ihr braucht vielleicht insgesamt ja, eine halbe bis dreiviertel Stunde. Aber es ist, also es ist geil und es lohnt sich. Ihr braucht erstmal Erdbeeren. Wir hatten jetzt ungefähr 1,6 Kilo. Und dementsprechend ungefähr die Hälfte Gelierzucker. Also wir haben noch nicht mal 800 Gramm, sondern vielleicht so 700 genommen. Dann noch ein bisschen Zitronensaft. Und die Einmachgläser. Da hatten wir jetzt vom DM welche gekauft, das waren neun Stück. Im Endeffekt sind 8,5 Gläser rausgekommen, also es war wirklich gut geschätzt. Und das Wichtigste ist dann eigentlich, dass erstmal die Gläser und die Deckel der äh, Dosen oder der Einmachgläser sterilisiert werden müssen. Dafür könnt ihr einfach Wasser aufkochen und die Gläser dann äh, mit heißem Wasser übergießen heißendem Wasser, habe ich das gerade gesagt, mit heißem Wasser übergießen und dann in den Ofen stellen nochmal für eine Viertelstunde, dann wird es wirklich steril. Die Decke müssen nicht in den Ofen, aber die müssen einmal mit kochendem Wasser übergossen und dann gekocht werden. Hier ist das Wasser schon heiß. Und dann einfach, ich mache es jetzt mal auf volle Pulle, nochmal einmal richtig kochen lassen. So, wir haben jetzt hier unsere große Schüssel mit Erdbeeren. Die schneiden wir jetzt in so kleine Stückchen hier. Wir haben schon mal angefangen. Ähm, einfach in Hälften oder Viertel, je nachdem wie groß die Erdbeere ist. Und ähm, genau, das ist erstmal der erste und ich glaube auch mit der langwierigste Schritt. Aber auch der leckerste. So, die Gläser sind schon mal sterilisiert und die Deckel auch. Die haben wir jetzt einfach da drauf geschüttet und 10 Minuten vorher köcheln lassen. Und die Erdbeeren haben wir inzwischen auch alle klein geschnitten. Und wenn ihr die ganzen Erdbeeren dann klein geschnitten habt, dann kommen sie in. Kochtopf und auf den Herd und dort lasst ihr sie dann erstmal kochen, bis sie ein bisschen weich werden. Das ist echt krass, wie viel Wasser da rauskommt. Also wir haben da kein Wasser oder so zugegeben. Das ist wirklich einfach die Flüssigkeit, die in den Erdbeeren selbst drin ist und das reicht auch völlig aus. Also es braucht auch dann nicht noch extra Wasser. Wir haben die Erdbeeren dann noch ein bisschen püriert, aber wirklich nur ein bisschen, damit das Ganze noch stückig bleibt, weil irgendwie macht das auch eine selbstgemachte Marmelade aus, finde ich. Und ja, dann kommt eigentlich schon der Zucker dazu. Boah, das ist so viel Zucker. So, und hier bin ich jetzt noch etwas mehr als die Hälfte. Das Ganze kocht ihr nochmal so 10 bis 15 Minuten auf, wirklich mit dem Zucker unter ständigem Rühren, weil der Zucker ist ja erstens natürlich für den Geschmack da, klar, aber zweitens auch dafür, dass die Marmelade nicht mehr so flüssig ist. Und dann könnt ihr ganz einfach einen Test machen, ob das jetzt schon reicht, dass sie ein bisschen fester geworden ist. Und zwar äh, nehmt ihr euch einfach einen Teelöffel, tut ein bisschen von der Marmelade auf den Teller, wartet eine halbe Minute, ein paar Sekunden und ähm, kippt den Teller dann und guckt dann mal, ob die Marmelade dann noch runterfließt oder ob sie stockt. Und wenn sie stockt, dann reicht es. Dann geht es eigentlich nur noch darum, die Marmelade in die Gläser zu füllen, so voll wie es geht zu machen, das ist natürlich ein bisschen heiß, und auf den Kopf zu stellen. Weil dadurch entsteht dann das Vakuum und dadurch werden dann die Gläser abgedichtet. Und ja, dann könnt ihr sie eigentlich nach kurzer Zeit schon wieder umdrehen, richtig rumstellen, überschüssige Reste abputzen. Und wenn die dann kalt sind, dann könnt ihr sie essen. Und die sind wirklich so lecker. Also es ist einfach eine Wohltat, finde ich. So selbstgemachte Marmelade. Ich habe leider keine Omas oder Opas mehr, die mir das schenken oder wo ich mir das irgendwie abzwacken könnte und deswegen war das jetzt wirklich was besonderes. Und das ist jetzt so ein Glas, das ist natürlich relativ klein, also ich habe meinen Eltern jeweils eins mitgebracht und die meinten beide so, ja, habe ich jetzt zwei Frühstücke von was. Die haben vielleicht auch einen extremen Verzehr, weiß ich nicht, aber ja, ich finde es einfach irgendwie toll. Es ist ein schönes Geschenk, ich esse es auch selber sehr gerne und ähm, irgendwie macht es einfach Bock, und stellt euch mal vor, wie cool das wäre, wenn man selbst Erdbeeren anpflanzen würde. Dann müsste man die noch nicht mal einkaufen, sondern äh, ja, kann einfach auf Terrasse oder auf den Balkon gehen, sich die reinholen und selbst Erdbeermarmelade machen. Und das ist einfach geil. Ja. Und das nächste Mal müssen wir auch nicht mehr die Gläser kaufen, weil wir sie jetzt schon haben. Also das hat sehr viel Spaß gemacht und vielleicht macht ihr es ja mal nach. Falls ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt mir gerne. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann! Tschüss!